Hey guck, ich bin da sau für Reds, sondern ich würde eh aufpassen, dass das immer Falle ist. Nein, das ist voll Bist du schon durch? Ich geh jetzt durch. Die eine ich hoffe, die haben noch keine Falle gebaut, wir müssen kurz aufpassen. Okay. Hey und herzlich willkommen zur neunten Folge von Minecraft Bugner. Heute werden wir in die Nether gehen und ein bisschen Levels farmen. Und wenn uns ja Nacht scheint, werden wir uns zuerst ein bisschen equippen und dann eigentlich eher in den Fight gehen und nicht wegrennen. Ja. Jo. Scheinen in 3, 2, 1, jetzt. Bin schon gespannt, ob wir kommt. Nein, ich hab nicht. Um die Uhrzeit? So früh am Montag vormittag. So <lacht> hey, ich kann sogar noch zwei Bücher machen, das ist ziemlich fresh. <lacht> Ja, was... Warte, ich mach der mal kurz zwei Bücher. Ja. Nice. Okay, du hast nur Eisen? Eisen? Ja, habe ich noch genug. Bire okay. ja, noch Ja, du brauchst Eisenschwert. Ah, hast du was zum Essen gebraut, oder was? Ja, warte. Wie sieht's jetzt nicht Alter, ja. ich brauch Boah, wow, die Gibt's gibt ja einfach C2. Oh, jetzt habe ich wieder ein Betarplatz hinein. Mhm, ich nehm mich lustig, ja. Weißt du wohin? Ja, ja, 0-0, oder? Hey, dass wir so weit weg sind vom Spawner, obwohl wir nur in Höhen waren. Ja, das ist echt zu willkommen, das schon, ne? ist noch erste Frage, nicht weit Nein. Ich hoffe, es ist der Spawner 0-0, sonst haben wir halt alles verkackt, was man verkacken kann. Also es sind viel zu viele aber da kriegen wir Pfeile. Oh, der hat nicht Oh, der Alter, Lord, der ist weit geflogen. Hey, guck, Enderschmör, da hilf mir. Ja, ist man easy mit unserer rüsten Lol, ich hab einen Lol, mach die. Warte, ist kurz, dann liegt die ich direkt. Geh jetzt haben den katschen immer mal weg. Ja, gehen wir einfach weiter. Aber ich bin Enderschmör, das ist cool. Was da ist noch ein. Und sind zwei. Und Pfeile kriege ich auch gerade nachgeschmissen. Wo bist denn du da oben? Ich bin noch ein bisschen Was haben sie noch einschalten? Nein, nein. Oh yeah. Alter. In der nur dieser bn damit. Ich möchte ja, gehen wir weiter. Okay? Ja. Ja, komm, gehen wir. Gehen wir weiter. Ja, ich gehe einfach. Ja, Ja, wir sind ja relativ... <lacht> Warum ist da alles zu, Lars? Ja, aber das Baum da ist. Hey, Alter, scheiß Krupp. Relativ richtig, sage ich mal. Warte, wir müssen noch nach rechts? oder? Ah. Ja. Ich hey, jetzt halt nach. bei beiden Richtungen auf, ich warte mal kurz. Ich denke nicht, ich kannst du mal laufen? Die laufen irgendwo verkehrt, warte mal kurz. Ja, ich mach nur ein Verfehlchen. Hey, da geht's ab auf. Hä? Guck, ich, ich komm gerade nicht mit der y coin oder die z an die Eigentlich Ich kippe 2 also wenn du nur für zwei Augen wirst, dann könnte man bezahlen. Ja, warte. Ja, bist du, bist du bei du? mir? Flor, no, yeah. ich, ich bin schon aus dem draußen. Ja, ich yeah, also, muss man was essen. Ja. Yeah. Hey guck, ich check grad nicht wie man 0-0 rennt. Warte mal, da geht's nämlich in habe auf. Ah, jetzt hab ich's. Wir sind schon genau. in ja. so ein bisschen. Zweit wahrscheinlich, gell? So ein bisschen rennt, ja. Hey, das ist ziemlich gut. Jetzt rennen wir ziemlich straight. Hast du Bälle? Hey, das sind zwei Endermans. Ja. Nice. Endermänner. Hey, ist laggy, laggy, laggy. Jetzt geht's wieder. Alter, warum lag man da so? He? Hey, so Bogen guck ich, den kann ich jetzt mitnehmen. Da am Bogen. Enderschmerz. Oh. Schraub dir mal meine Endermans? Nimm die in den Bogen mit, wenn man dann... Warum? Der da ist wahrscheinlich ein bisschen immer hin, wenn das Ja, das ist wurscht, wenn du die verzauberst, dann sind sie voll wieder. Oh. Der so mit Eisendropp mittlerweile auch schon lang. Ey, der Eisendropp, wurscht, gehen wir weiter. Wir müssen ja eigentlich in die... Wir ja, müssen nicht, aber in die Nähte wäre ja nicht Yo, wir müssen da und drüber do lautschen. Und wir nicht hinten, dass da noch falsch waren. Sowas, so irgendwie, gell? Ja. Ey, Jump, jump. Warte, schau mal, wie der Kord ist. Ja, wir sollten da vorne nicht langsam den Spawn sein. Ich bin mir, wir sind ja am Berg aufgegangen und dahinter war das Spawn. Ja, ich da vorne irgendwo das Spawn sein. Da oder? vorne ist er, ja. Ja, das gut, ist dass der auch ja. 0-0 ist. Wenn der jetzt da nicht 0-0 gewesen wäre, Alter, da hätte ich so ein Face-Farm <lacht> Face einig gemacht. Ja, gehen wir gleich durch, oder? Ja. Ja, Nacht scheinen tut halt keiner aus so irgendeinem Grund. es aber cool gewesen, oder? Ja? Ja, ganz schlecht gewusst. Alter, dass wir so weit drüben waren, das flasht noch immer irgendwie. Eigentlich ihm, wenn ich nicht, nein, ich, ich ja. Ja, aber keine Ecke jetzt war mit, nein, aber du willst, frühstücken, nein? Ja, Hey, guck, da ist ein Sau für Rats, dann wird eh aufpassen, dass das immer Falle ist. Nein, jetzt ist es Bist 10. du schon durch? Ich geh jetzt durch. Ich pack das noch ein paar Ich hoffe, die haben keine Falle gebaut, gell, müssen kurz aufpassen. Hier sind spawnt ab und zu den Art sein. Hey, da ist eine Kiste. Ich schau nicht ein, ist hundertprozentig auf gefallen. Ja, ja. gut, ge gehen wir nur eine Richtung, damit wir zum Schluss wissen, wo wir her sind. Ja, dann schauen wir Quaris. Ja, qualis, qualis sind eher 0-0. Ja, ziemlich also genau 0-0. Ja, gehen wir in die Richtung. Bist du da? Ja. ja hey, das sind Betten. Das hat das stevie gebaut. Zum Ausruhen, wenn sie da einsetzt mit das Ding, sagst du nur. <lacht> ich sag hundertprozentig, dass die gebaut. <lacht> Ey, ist hier ein Gast ohne, ne? Ey, das, ja. das ist, gut, das okay, die, Buch, ja, aber ist die Burg. Das Gehen wir in die Burg rein? Ja, ich war ein Quatsch, das ist nur eine Burg. Ah, ja, stimmt. Der ist einfach alles schon abgebaut. Naja, Pigments sind noch nicht auch gerade, anscheinend nicht. Nein, die sind so nur spulabhängig. Ey, guck da. Ah, schön. Alle bauen es dann Hey, suchen wir mal verzauern wieder, glaube ich, wir beide Ich 14 Leben, ja, 18 Leben. Es wäre halt echt gut, wenn man verzauern würde. Ja, passt, ich baue da auf, okay? Bissl okay. versteckt, damit die Gasts nicht alles. <lacht> hinmachen. Oder Und nicht sauber Oh, Ja, soll ist ein Ja, Kohle. Ich bin ein bisschen was einglaubig, ähm, um, ich verzauere mal mein Schwert fertig. Du <lacht> ähm, alles, was verzauert ist da eine bitte, weil sonst... Was hast du verzauert? Ah, das Schwert und so, damit ich es fertig verzaubern. Na, ich glaube, du musst das Schwert fertig verzaubern, ich glaube, man braucht 14 Level, gell? Also, genau. Was, was soll ich jetzt machen? Aber um, schaffst du das Schwert auf Chefe 4 zu machen? Warte, ich hab's noch Chefe 3 schaut. Ja, du hast ja Chefe 4 irgendwas, oder? Nein, bist du musst du raus in die Kisten rein ne? Na? Yeah. Ich hab Chefe 3 und Chefe 3 zweimal. mal. Da. Ja, dann musst du in die Kisten rein tun. Ja, warte, ich hab's grad nicht gecheckt Ja, 12 Level brauchst <lacht> yeah, du. Ja, das ist nicht. Ich hab nur noch 4 Level. Ich kann schon wieder verzauern. Oh ich verzauere grad die Bögen. Ja, warte, die machen lieber Protection Bögen. Lore, der no, Amos ist weg. <lacht> warte, ich mach Amboss. Warum Protection? Also, ja. Ja, weil ich fast eine Backer Protection habe. Also. Ja, warte, ich hab jetzt zwei Bauer 2 Bogen und er bauer 2 Enchanted Buch. Ja du hast die Bücher, oder? Ja, die Umverzaubern, ja. Ich hab die umverzaubern. Ja, verzaubern mal, ja. Ich kann nur Scheiße verzaubern. Ja, dann verzaubern Bogen. Gespannt, wenn ich deinen Umfass hinnen verzauber, damit du vor. Ja, wenn du einen Amboss eine Haus oder sowas, ich. Ich wieder 5 Level. Ich hab einen Bauer 1 Ja. Warte, ja. gib mir mal Bücher hier, dann kann ich auch mithelfen. Geh mal gesund ein Ja. Alter, uh, dieses Chaos. Protection Arms. Oh, Feather Falling braucht keiner, gell? Ah, was mach ich denn dann, wenn das nicht geht? Ich hab kaputt, gar nicht. Wurscht. Ich schaue immer, ob das Schärfe-Schwert vielleicht auf, auf den geht was? Was soll ich schauen? Ich um, schaue immer, dass du das Schärfe-Buch auf... Uh, ob eisen und auf Flame verzauern kannst ah, muss wäre ja das bauen. Ja, machen wir es Power 1 und Protection kann ich auch mit 2 Level Aber das wenig Level aus dem Am um, Schärfe-Schwert war die Bauschnauze naja, stärker auf Flame, also, Zumal. ja. Ja, ich baue jetzt warte, warte, warte. Dann ist das war dann das Eisenfurt. Ja. Mhm. Ja, warte, ich brauch Levels, ich muss ein bisschen Level fangen. Level, level, level. Da. Warte, war. Alter, das, die Zeit vergeht schon wieder so schnell. Ich kann einen langen Schnappen. Ja bestimmt saulang gefühlt, haben so wir so viel Zeit irgendwie oder wohl, keine ja. Ahnung. Ich kann es gar gar nicht ich machen. ja ich brenne. Ich hoffe es ist nicht. Alles. Wasser kann man nicht setzen, oder? Hm. Hey Alter, das Brennen ist ja hardcore, hört ja, das ist irgendwann auch noch? Hey, das hört halt einfach nicht auf, da jetzt, oh, Alter. Da. Das ziehe ich die Half-Life, gell, ich sag's dir ehrlich. Das unmöglich, gesagt. Ja, also, ich gebe dir einen Dieb nicht in so einen Lava rein. Ja, die fehlt mir doch. Ich bin schon Level 9 wieder. Das Leveln geht echt schnell. Ähm. Um. Axel macht hier einen Bauerbrunnen. Ah, äh, Bauerbrunnen. Oh, ja, ja. Da ist überall Quarz. <lacht> Aber das Quarzerbauen geht halt so langsam. Da, da geht es bergab. <lacht> Zum Schluss muss Gas Gast Bumm. alles Ich sag's dir ehrlich. Ah ja. Irgendwie weil, finde ich die Folge gerade irgendwie voll interessant war. Irgendwie Nähte farmen. War ich noch nicht so. Irgendwas. Und so Alter, das, das ist echt überall Quarz. Ich kann einfach nicht zurückgehen, wenn da überall Quarz ist, weil zum Schluss hopp ich nochmal her, weil ich die Level war. Hier schon über einen Stack Quarz Was? <lacht> Was machst du schönes? Wer hätte es gedacht, Wer ne? hätte es gedacht? Ich bin schon Level 14, Axting. Ich hab Gott sei Dank noch eine auf Unbreaking verzauert. <lacht> hey guck ich, die Kisten von uns darf man looten, gell? Ja, wenn wir Schuld aufklatschen würden, dann dürfte es keiner looten, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Das ist den... den... was wollte ich denn verzaubern, Cookie? Protection Bier, ah. gell? Bogen und Eisenschwert, halt. Immer schauen. Ja, Bogen gibt's keinen mehr. das ah, ist. Ein Witz. Nehmen wir da alles mit oder lassen wir alles stehen? Ich hey, brauchst du nur Power 1. Ja, weiß ich nicht, oder? ehrlich gesagt. Ja, lass ich da alles ich... stehen oder nehmen wir alles mit? Cookie. Äh, alles mit. Wir sind das ziemlich nah nehmen Ding. Ja, okay. Sharpness soll ich machen nah, oder? Sharpness, Schaden, Schabness. Ich ist gerade nicht gerade ein extra. Ja, hab ich. Smite, ist es gut? Nein. No. No. Uh, yeah, ja, ich bin jetzt komplett protection zwar. So. Ja warte, ich nehme jetzt alles mit, wie das gut ist, den Rest lass ich tun. Ähm. Ich bin noch nicht Protection zu alles. Alle nehmen nicht das. Noch. Mitnehmen. No, ja, aber. Ja, <lacht> <lacht> Ob wir den Ambus noch gekriegt haben, ist fraglich. <lacht> ja, nice. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch diese Runde gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.